Warum solltest du mal mit weniger Motorleistung auf die Rennstrecke gehen, wenn du denn vorher schon eventuell etwas verwöhnt gewesen bist? Dies erfährst du in diesem Video. Bleib dran, zuerst das Intro. Ich melde mich wieder zurück. Ich muss mich erst entschuldigen. Ich habe jetzt wirklich zwei, drei, vier Wochen kein Video gemacht. Das hat diesen Hintergrund gehabt, da ich wirklich jetzt äh, teilweise zwei Events pro Woche gehabt habe und mit euch auf den sämtlichen Rennstrecken von Europa unterwegs war. Und es war echt, also es war mega viel zu tun. Ich bin teilweise gar nicht mehr nach Hause gefahren zwischen, zwischen den Strecken, sondern direkt von einer zur anderen Strecke. Und ähm, ja, jetzt habe ich so zwei, drei Wochen frei gehe auch jetzt Ende der Woche in Urlaub, deswegen gibt es jetzt heute wieder mal ein Video. Ich habe hier die Honda CBE-1000R, die SC-59, die habe ich mir jetzt erst gekauft, bezüglich zur Instruktion. Ich hatte ja zuvor immer eine Serien R1, die habe ich von Yamaha zur Verfügung gestellt kriegt. Jetzt im Moment ist es leider nur so, viele haben mich gefragt, warum denn jetzt keine Yamaha mehr. Hat einfach den Hintergrund, im September kommt das neue Facelift-Modell von der R1 und ähm, jetzt im Moment sind sie ausverkauft, das heißt es gibt keine neue R1 mehr, R49, sondern es kommt dann erst die neue und bis zu dem Zeitpunkt kriege ich auch keine mehr. Also ich stehe ja irgendwo am Ende der Kette. Ne? Und deswegen habe ich mir jetzt die ST-59 gekauft, aus dem Grund, weil das irgendwie halt so das günstigste Motorrad, Rennmotorrad in Anführungszeichen ist, was ich halt irgendwie gefunden habe und zumindest eine Tausender. Obwohl, wenn ich gewusst hätte, dass die Leistung so gering ist, dann hätte ich mir gleich eine 600er kaufen können. <lacht> also, leistungsmäßig ist es wirklich mm, so lala. Ähm, vor allem, ihr kennt sie ja, meine R1, ich bin ja dementsprechend verwöhnt. Und ich habe ja auch aber immer gesagt, das Motorrad spielt keine Rolle bis zu einer gewissen Rundenzeit. Ja, das Motorrad spielt tatsächlich keine Rolle bis zu einer gewissen Rundenzeit, aber... Ähm, es vereinfacht dir natürlich vieles und ich so als Verwöhnter, ne, immer mit, mit Tausender, immer mit viel Leistung, immer mit 200 PS gefahren, konnte natürlich vieles kompensieren. Ne. Da kam es nicht so drauf an, ähm, ob ich jetzt auf dem letzten Drücker rausbeschleunige beschleunige oder, oder hier noch ein bisschen warte oder den Platz nicht ganz ausnutze oder wie auch immer. Also ich habe so diese, diese, diese, diese, diese, diese Toleranz einfach, ähm, wenn ich mehr Leistung habe, dass ich das irgendwo, dass ich Fahrfehler einfach besser kompensieren kann. So und jetzt komme ich, als verwöhnter Bursch quasi, auf die Honda SC-59, die per se wirklich ein, ein super cooles Motorrad ist, also wirklich cool. Also die hat auch schon die SP-Version mit Öhlins und so. Also das, das fährt wirklich dynamisch, geometriemäßig wirklich super, macht richtig, richtig viel Laune. Aber eben Motorleistung ist halt, ne, also ist wirklich, also eine R6 geht genauso gut, so im, im Zweikampfgefühl. Ähm... So, dann dann komme ich da drauf und denke mir natürlich im ersten Moment, das ist aber schwierig. Und dann hatte ich auch einen ziemlich zügigen Schüler damit und, und ich hatte da richtig zu kämpfen, weil der hat mir auf der, mit seiner BMW auf der Geraden hat der mit der, äh, in Reka 100 Meter abgenommen. Ja. Also, <lacht> vor allem wenn ich hinter ihm war, dann, dann konnte ich halt nicht früher ans Gas, sondern ich konnte halt nur ans Gas, wenn er ans Gas geht. Und dann geht er mit der BMW ans Gas und dann gehe ich ans Gas und dann ist er weg. Natürlich, wenn ich vorn ran war, konnte ich das kompensieren, weil ich natürlich dann früher ans Gas gehen kann und mehr Kurveneingangsspeed und so weiter. Aber um nicht zu weit zu labern, jetzt muss man sich natürlich anpassen und muss feststellen, okay, ich muss jetzt wieder an mir arbeiten, um diese geringere Leistung zu kompensieren. Wie mache ich das? Und das ist eigentlich mehr so der Grund, warum ich das Video mache, weil ich der Meinung bin, dass das meinen Horizont auch wieder mit meinem Fahren, wenn ich dann wieder auf meine R1 zurückgekommen bin, erweitert hat weil ich einfach noch sauberer fahre mittlerweile. Also durch bewusst mit dem, mit dem langsamen Motorrad, mit, dem, mit weniger Leistung, gelernt habe, noch viel sauberer zu fahren. Äh, wirklich auch die Strecke wirklich so auf den Zentimeter genau ausnutzen, wirklich die Linien noch zu, mehr zu perfektionieren. Äh, früher ans Gas zu gehen, später bremsen, die Bremse vielleicht auch mal einen Ticken früher schon loslassen, um doch mehr Kurvengeschwindigkeit zu haben, was natürlich irgendwo auch ein gewisses Risiko ist, aber du musst es dann letztendlich anfangen zu kompensieren. Und ähm, dann fange ich natürlich an, mehr Schräglagen zu haben, weil zum Beispiel mit meiner e 1 wenn ich teilweise Hobbyfotografen auf der Rennstrecke hatte, die haben teilweise Fotos von mir gemacht, da habe ich mir gedacht, ja, mh, sieht aus, wenn ich eine Spazierfahrt machen würde. Ähm, weil ich halt extrem spitz fahren konnte, ne? ich, ich habe halt die Leistung ausgenutzt. Spätbremsen, umdrehen, wieder raus und das alles irgendwie im aufrechten Zustand, so nach dem Motto. Und ähm, hier jetzt mit der CBR, äh, vor allem in Rijeka, wirklich extrem viel Kurvenspeed, viel Schräglage, viel Speed in die Kurve mit hinein und vor allem auch wieder mit hinausnehmen müssen. Und dann kommt nämlich der nächste Punkt, wo ich bisher auch immer verwöhnt war. Ich hatte ja quasi immer vollelektronik elektronik hilfe unterstützung in, Traktions-, Leitkontroll-, Willy, wie sie alle heißen, das hat die alles nicht. Da war ich am Anfang eher so skeptisch, ja, keine Traktionskontrolle, ne? du bist ja das gewöhnt. Ähm, was aber dann wieder gar nicht so schlimm war, weil ich hatte viel, viel ähm, Ursprung im motorgrossbereich bereich Also, ich war das schon gewohnt, dass das Motorrad auch übers Hinterrad driftet. Und, und das geht mit der wirklich so, so smooth. Und ich möchte behaupten, dass ich ähm, durch die etwas weniger Leistung früher am Gas bin als mit der R1. Und so die ersten Meter nach dem Kurvenausgang sogar gleich aufbinden. Weil ich das quasi kompensieren kann, trotz keiner Elektronik. Und ähm, dazu gibt es natürlich auch ein paar gewisse Dinge zu sagen, um das physikalisch zu verstehen, warum man jetzt diese, diese, äh, diese Leistung, auch oder diese geringere oder auch mehr Leistung, denn ohne Elektronik überhaupt fahren kann. Und warum das überhaupt funktioniert. Und da kann man eigentlich auf alle... Videos, die ich bisher gemacht habe, in Bezug Linie und Körperhaltung, wirklich zurückführen. Also wenn du das alles beherzigst und wenn du alle die Videos reinziehst, dann, dann, dann ist da so viel drin, was du, was du dazu brauchen kannst, um Motorrad richtig aus der Kurve zu beschleunigen. Und es gibt noch eine Sache, die ich bisher noch nie gesagt habe, die da eventuell dazu kommt. Das ist... Vorausgesetzt, du machst alles schon richtig, so wie ich es dir bisher schon gesagt habe, also Linie- und Körperhaltung. Ne? Die Punkte treffen am Ausgang schon so, möglich, so aufrecht wie möglich zu sein. Aber es gibt schon noch einen, einen gewissen Faktor, der das, Rausbeschleunigung, das Rausbeschleunigen noch schneller, besser und vor allem sicherer macht. Und das ist einfach das gewisse Anlegen des, der Kette, des, das Vorspannen der Kette. Ne? Und da muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, wenn man keine elektronischen Helferlein hat. Und das habe ich eben gemacht. Also zusätzlich zu dieser Perfektionierung der Linie, noch sauberer, später bremsen, den Platz mehr ausnutzen, wirklich bis an den Körper ran und wieder an den Körper raus und so sauber wie möglich, ne, so, so gerade wie möglich durch die Kurve durchfahren. Natürlich dann auch kompensiert mit mehr Kurveneingangsspeed, mehr Schräglage natürlich dann auch leider, aber eben das rausbeschleunigen. Wenn du vom Scheitelpunkt zum B-Punkt, also der B-Punkt ist ja bei mir immer der Beschleunigungspunkt mehr oder weniger, oder auch genannt der letzte innere Punkt. Denn wenn du diesen triffst, dann wird der Ausgang ja so gerade wie möglich. Und in diesem Bereich vom Scheitel bis zum B-Punkt hast du eine kurze Stützgasphase und solltest die Kette quasi vorspannen. Ja? Also mehr oder weniger. Das Gas stärker anlegen, stärker anlegen, stärker anlegen, weil in dem Moment passiert Folgendes: Du baust durch, diese, durch dieses Kette-Vorspannen quasi mehr Grip an deinem Hinterrad auf. Denn es ist in der Regel bei einem Rennmotorrad oder bei einem Supersportler so, dass das Heck, ne, also das Heck, wenn, wenn, wenn das jetzt hier die Schwinge ist und das das Heck ist, dass das Heck beim Beschleunigen nicht nach unten geht, sondern nach oben. Und in dem Moment, wo das nach oben geht, drückt es quasi den Reifen nach unten. Das ist abhängig von, der, äh, von, der, von dem Schwingendrehpunkt und dem Kettenzug. Und desto mehr Gas du gibst, umso mehr drückt der Reifen quasi auf die Straße, umso mehr Grip baut sich auf und umso mehr kannst du Gas geben. Und desto mehr du Gas gibst, umso mehr Grip baut sich auf. Das ist quasi wie so eine Art Teufelskreis. Äh, wichtig ist halt dabei, dass du diesen, diesen Moment des Aufbaus vom Stützgas zum Kettenvorspannen, sage ich jetzt mal, das muss halt wirklich smooth sein, dass der Reifen die Chance hat, in dieser einen Sekunde diesen Grip schon mal aufzubauen und umso mehr diese, diese, dieser Zug wird, umso mehr Grip herrschen, und dann kannst du dann, auch wenn du an dem B-Punkt bist, also an dem letzten inneren Punkt und der Ausgang dann so gerade wie möglich wird, voll beschleunigen. So viel zum Thema Beschleunigen, ohne Traktionskontrolle. Äh, natürlich, wenn das Ganze dann mal slidet, ist es vollkommen normal. Das kannst du auch, das passiert auch in aufrechter Position mit, mit sage ich mal, so 20, 25 Grad Schräglage. Wird es im zweiten Gang Folge erstmal sich hinten ein bisschen bewegen. Aber du ich habe bei 25 Grad Schräglage keinen Highsider gesehen. Also der passiert wirklich nur, wenn, wenn, wenn man zu früh bei 40, 45 Grad einfach auch ohne dieses Kette-Vorspannen, dieses Anlegen, zu ruckartig ans Glas geht, dann hebt es einem meistens aus dem Sattel. Das ist bis jetzt noch jedem passiert. Aber das passiert in der Regel nicht, wenn du die Linie richtig hast und vor allem diesen B-Punkt richtig triffst. Dann bist du da schon so aufrecht und ich habe es auch in meinem Data-Recording-Video gezeigt, dass meine R1 zum Beispiel im dritten Gang bei Vollgas und mit 35 Grad Schräglage, da regelt auch keine Traktionskontrolle mehr. Also da ist schon richtig da vorausgesetzt. Das Anlegen des Gases und das Vorspannen der Kette wird richtig gemacht. Also sollst du dir mal einen Motorrad kaufen für mit weniger Leistung, falls du auch so verwöhnt bist wie ich mit 200 PS. Wenn du das nötige Kleingeld hast, ja, mach das. Äh, Kleingeld ist aber in dem Fall nicht so wichtig, weil so ein Motorrad verliert fast keinen Wert mehr. Also das, das, das was das kostet, äh, wenn ich die jetzt ein halbes Jahr, Jahr fahre, ich denke, dass die nicht weniger wert wird ähm, oder nicht viel weniger, äh, außer ich, ich schieße die irgendwie ab oder so. Aber das habe ich nicht vor. Aber es kann ja sein, dass was passiert, dass Reifen platzt oder so. Ne? Aber ähm so was wird halt nicht weniger wert, von dem her ist es auch ein gutes Investment. Und man hat da auch, muss ich sagen, so ein bisschen mehr schmerzfreieres Fahren ne? in, in einem eher günstigen Motorrad. Ähm, obwohl ich tatsächlich das Motorrad ja nur zum Instruieren gekauft habe und, und irgendwie äh, trotzdem irgendwie Spaß dran habe. Also macht wirklich, wirklich Laune, mit weniger Leistung äh, zu fahren, weil du, du, musst, du musst einfach viel sauberer fahren, damit du irgendwie annähernd auf den gleichen Speed kommst. Ne? Äh, dazu kommt, dass du natürlich unter Vollgasphasen viel ein ruhigeres Motorrad hast, ja. also bei der R1 ist es halt so, wenn ich da im, im dritten oder vierten Gang in Schräglage über eine Bodenwelle fahre, dann, dann natürlich fängt das Moped an zu gehen und ich komme die vorne hoch und ich muss mich dagegen spreizen und so weiter. Das habe ich da alles nicht. Das heißt, ich mache da auf und, und, und kann erstmal eine Kaffeepause machen. Ja. Ich weiß nicht, warum das die so wenig Leistung hat. Die sind angegeben mit 178 79 PS, ja, aber ich glaube, das hat keine 150 oder so. Also es fühlt sich zumindest so an. Es kann auch sein, dass irgendwas ist damit. Ich habe es noch nicht gecheckt ähm, oder noch nicht checken lassen. Vielleicht lasse ich das mal machen. Aber so am Rande, versuch mal mit weniger Leistung zu fahren. Ganz interessant, wirklich sehr interessant. Und vor allem, wenn du dann wieder auf deine Mehrleistung zurückgehst, dann merkst du, wie du dann das Ganze kompensieren kannst. Ne? Dieser... dieser ich habe das gemerkt, wie ich dann wieder mit der E1 mal einen Turn gefahren bin. Ich hatte nur einen Turn an dem Wochenende für mich selbst, rest Restinstruktion. Und ich konnte auf Anhieb, wirklich auf Anhieb viel schneller fahren, als ich jemals zuvor gefahren bin, weil ich natürlich jetzt diese Mehrleistung wieder gehabt habe. Aber das, was ich hier, hiermit an, an, an Feinheiten, an Perfektion dazugelernt habe, vor allem auch beim Instruieren, oder dann auch, bin ich schon mal einen Turn für mich selber gefahren damit, konnte ich dann alles zusammen umsetzen und das hat mich so einen richtigen, so richtigen Sprung nach vorne machen lassen. Ja? Also ich merke das jetzt einfach anhand, anhand Kurveneingangsspeed, die Rollphase ist noch kürzer. Also wirklich, das hat wirklich was gebracht und kann man nur empfehlen, mal mit weniger Leistung zu fahren. <lacht> Absolut. genau Thema in eigener Sache noch, ich habe ja hier das angefangen mit diesen Fotos für, meine, für mein Racerboard. Das hat, mir hier der, hat mir hier das, das hat mir hier der Fabian geschickt. Ich glaube, der kommt aus der Schweiz. Ich habe leider, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, ich habe das Social Media ein bisschen überschätzt anscheinend. Ich habe nur zwei Fotos gekriegt und ich wollte eigentlich so fünfer Pakete machen, also ein Video mit fünf Fotos von fünf Leuten und das halt in ein Video, dass ich immer so einen Step habe. Jetzt habe ich noch nicht einmal so viele Fotos, dass ich ein Video darüber machen kann. Manche von euch haben gemeint, die, äh, das Board ist zu klein, aber es ist anscheinend zu groß. Nur mal so am Rande. Also, ich warte mal noch ein, zwei Wochen und wenn sich bis dahin nichts ändert, dann werde ich, werd ich das Thema wieder verwerfen. Und ähm, dann war das halt eine Schnapsidee. Also, <lacht> wenn du auch mal mit weniger Leistung fahren möchtest oder die gleiche Erfahrung hast bezüglich weniger Leistung Motorradfahren und vorher mehr Leistung gehabt oder wie auch immer, schreib es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Bis dahin und ciao.